Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Tutorial der Arduino-Reihe. Heute geht es um den Bewegungssensor, der auch PIR-Sensor genannt wird. Dieser gibt eine Spannung von 5 Volt aus, wenn er eine Bewegung gemerkt. Und diese Spannung müssen wir nur noch auslesen und verarbeiten. Die Dauer, die Sensibilität, ist durch diese kleinen Drehdinger hier einstellbar. Und das Rechte ist nämlich für die Sensibilität und das linke ist für die Dauer. Ich habe jetzt einfach das Rechte auf... Ähm ja, komm schon... So ungefähr die Hälfte gedreht und das linke auf ganz nach rechts, also auf minimalen Wert. Weil wenn ihr es nach rechts dreht, kommt ihr zum maximalen Wert und wenn ihr es nach links dreht, kommt ihr zum minimalen Wert. Dann hat er noch hier diese drei Pins. Das ist aber keine Beschriftung, sondern die ist hier unter diesem Ding drunter, was leicht abhebbar ist. Da sieht man auch hier den Sensor. Da sehen wir hier Ground, Out und VCC. Das bedeutet hier ist Minus, dann in der Mitte ist der Output und rechts ist, ähm, der, ist der Pluspol. Dann haben wir hier den Jumper, der hat zwei Modi, einmal links und einmal rechts, also einmal in die Mitte und einmal nach außen. Der erste Modi ist halt nach außen. Wenn er dann irgendwie eine Bewegung bemerkt, stellt er für eine bestimmte Zeit lang, die man hier durch Dauer festgelegt hat, 5 Volt an den Ausgangspin. Und wenn er zwischendrin nochmal eine Bewegung bemerkt, ist es dem egal, der ignoriert das einfach. Und nach einer gewissen Zeit gibt er dann nochmal 5 Volt aus. Dann gibt es noch nach innen. Das ist den, den wir jetzt auch benutzen werden. Da gibt er so lang ein Signal aus, wie er auch was bemerkt. Und das ist halt auch am besten für alle Arduino-Projekte, die man macht, da das einfach besser zu handhaben ist. <lacht> Nun seht ihr den Aufbau. Und zwar äh, benutzen wir nur den Pizzo-Speaker, den Arduino, die Bewegungsmelder und ein paar Kabel. Ich benutze nicht das Spreadboard, weil es einfach eigentlich unnötig ist sogar. Wir müssen gucken, beim pizzo wo das längere Beinchen ist, also das plus -Pool. Das längere Beinchen, also den Pluspol, machen wir in Pin 11 und das kürzere Beinchen in Ground. Können wir direkt hier einfach reinstecken. Dann haben wir vorher geguckt, welche Pins das sind. Da ist ja hier links Ground, Mitte Out und rechts die Spannung Plus. Und wir schließen einfach auch die Kabel an. Da kommt dann ein schwarzes Kabel an den ganz links, also an Ground. Ein gelbes Kabel kommt in die Mitte. Und das rote Kabel kommt ganz außen hin, also rechts. So. Dann, was eigentlich klar, klar ist, das schwarze Kabel kommt in Ground. Das rote Kabel kommt in 5 Volt. Und das gelbe Kabel kommt in Pin 7. Da wir nur eine digitale Spannung auslesen wollen, also nur 5 Volt, und wir wollen nicht äh, eine ungefähre Spannung auslesen. Ich stelle es gerade mal hier so ein bisschen hin. Nun geht es auch schon ums Programmieren. Wir öffnen erstmal unsere Arduino-Software. Und als erstes, vor dem Void-Setup, definieren wir wieder unsere Variablen. Und zwar Integer, Pizzo, wegen in dem Pizzo-Lautsprecher, der ist an Pin 11. Dann noch Integer, Bewegung. Das ist an Pin 7, der Bewegungsmelder. Und noch Integer, Bewegungsstatus. Und den setzen wir erstmal auf 0. Dann schreiben wir jetzt ins Void Setup erstmal den Pin Mode vom Pizzo. Und der ist erstmal ein Output da Pizzo ja angesteuert werden muss. Dann noch dann noch Pin Mode Bewegung Komma Input da wir die Spannung auslesen wollen. Dann geht es jetzt auch schon ins Void Loop. Dort schreiben wir rein Bewegungsstatus also die Variable Bewegungsstatus ist gleich Digital Read, also was der ausliest, Bewegung. Dann if Bewegungsstatus ist gleich high, dann soll er geschwungene Klammer auf digital write pizzo Komma, High. Und dann Delay. Machen wir mal 1000. Und dann wieder Digital Write pizzo, Low. Um wieder auszuschalten. Dann schon Klammer wieder zumachen. Und dann Else. Also wenn das nicht ist. Dann, geschwungene Klammer auf, digital, right, pizzo, low, um es halt auszuschalten, damit keine Fehler entstehen. So, das ist auch schon das Programm. Und wir können es auch gerade schon mal drauf spielen. Ich bewege mich gerade erstmal nicht. Jetzt bewege ich mich. Oh, das tut den Ohren weh. Naja, ich komme raus. Wie ihr gesehen habt, ähm, es funktioniert. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.